Liebe Brüder und Schwestern, der heutige Text für die Tageslosung heißt Wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Das steht bei Jesaja 26, Vers 9. Jetzt haben wir den Salat. Der Lockdown ist da, Ab Mittwoch die Geschäfte zu. Alles, wie wir es befürchtet haben oder wie wir immer dachten, dass es nicht passiert. Ist das gerecht? Und... Wird das gerecht? Das, was da jetzt geschieht, das wird einige mehr betreffen, andere weniger. Ich denke jetzt an die Ladeninhaber und Inhaberinnen und an die Taxifahrer und was weiß ich. Also überall wird es jetzt Existenzängste geben und die Großen werden es leichter haben und die Kleinen werden es wieder ganz schön schwer haben. Ich habe heute hier die Waage mitgebracht. Das ist eine Waage von meinen Eltern noch und... Ähm, man hat damals Mehl damit abgewogen oder alles Mögliche, um zu backen und so. Und wir versuchen ja eigentlich immer, diese Waage irgendwie in einen Ausgleich zu bringen. Und das ist etwas, was in unserem ganzen Leben eigentlich nie wirklich so richtig genau passt. Ja? Richtig gerecht ist es nicht. Es ist ja nicht gerecht, dass ich in diesem Land geboren bin und dass es mir so viel besser geht als anderen. Es ist ja auch nicht gerecht, dass manche Hunger haben und manche viel besitzen und andere nicht. Es ist auch jetzt vieles nicht gerecht. Und ja, wie kann man das eigentlich aushalten? In unserem Text steht, dass sozusagen, wenn Gott kommt, dass wir dann Gerechtigkeit lernen. Und das finde ich wirklich das Tolle. Gerechtigkeit ist nichts, was einfach da ist und was Gott uns sozusagen wie ein Geschenk bringt, sondern Gerechtigkeit ist etwas, was wir lernen müssen. Und ich glaube, dass wir jetzt eine echte Herausforderung haben, Gerechtigkeit zu lernen. Wie können wir das schaffen, von dem, was wir mehr haben als andere, doch was abzugeben? Und wenn jetzt jemand wirklich an so einem Existenzminimum ist, kann dann nicht jemand einfach sagen, ich gebe dir was von meinem? Könnte das nicht sein, dass die, die jetzt an Mieten viel verdienen, einfach mal sagen, einen Monat reduziere ich die Miete, weil die Geschäftsinhaber können sie nicht bezahlen? Jeder und jede hat die Chance, etwas an diesem Gleichgewicht der Waage mitzuwirken. Das können wir nicht auf Politiker schieben und auch nicht auf Gott. Das Tolle ist nur, Gott hält uns für lernfähig. Und das wünsche ich uns jetzt für die ganze Zeit, dass wir lernfähig für Gerechtigkeit sind. Und dass wir da, wo wir es in unseren kleinen Bereichen machen können, dass wir das dann auch machen. Nun wünsche ich Ihnen einen guten Tag und seien Sie jetzt nicht so hektisch. Was man nicht schafft, schafft man nicht. Und Gerechtigkeit kommt, indem man auch daraus lernt. Tschüss.